Hallo, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie ganz herzlich und möchte Ihnen heute Claudia Roszkowski vorstellen, die Hallo. mit mir zusammen in der Geschäftsstelle arbeitet. Und ähm, wir haben äh, über eine ganz tolle Überraschung äh, zu berichten, die wir von der Firma Lidl bekommen haben, vertreten durch Herrn Wilhelm Kratzer. Dieser kam mit zwei großen Umzugskartons und brachte uns Homeschooling-Materialien. Liebe Frau Ruschkowski, zeigen Sie unseren Zuschauer und Zuschauerinnen doch mal, was wir bekommen haben. Ja, gerne. Das sind unsere Homeschooling-Materialien für unsere Schüler. Da ist alles dabei, Buntstifte, Bleistifte, Patronen, alles, was das Schülerherz begehrt. Und für unsere Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, haben wir Buntstifte bekommen. Die sollen ja nicht leer ausgehen. Und für unsere Homeschooling-Kinder haben wir zusätzlich noch Mäppchen besorgt, die sie bemalen können und ihre Utensilien unterbringen können. Vielen Dank, Frau Roschkowski. Gerne. Natürlich ist das in der Zeit des äh, Coronavirus äh, sehr wichtig, dass die Kinder genug Materialien da haben. Wir hatten im Vorfeld schon für jede Familie ähm, Kopierpapier zum Ausdrucken und auch Druckerpatronen besorgt, sodass äh, die Schularbeiten ausgedruckt werden konnten. Das ist eine große Erleichterung für unsere Familien gewesen. Jetzt kam die Firma Lidl mit diesen wunderbaren Artikeln und die ergänzen das Ganze noch. So, ich sage für heute vielen Dank fürs Zuschauen und äh, bitte denken Sie dran, Liken Sie uns, teilen Sie uns und abonnieren Sie uns, damit ganz viele Menschen von uns erfahren und wir viele Spenden bekommen und unsere Arbeit, die doch so wichtig ist, weiterführen können. Tschüss! Tschüss!